So, wir kommen jetzt zum letzten Vortrag am heutigen Tag. Eigentlich war auch das als äh, Doppelvortragsblock ausgelegt, aber leider musste ähm, Gerd Sebald absagen, äh, aus Krankheitsgründen kurzfristig. Wir ähm, freuen jetzt ja auf Gesa Lindemann, äh, Universität Oldenburg, ähm, zu Zeit äh, in der Technik. Ja, ähm, vielen Dank. Ich muss sagen, es ist ja, man fordert immer ganz viel Neues und es muss ganz viel anders gemacht werden und in gewisser Weise ist das jetzt etwas unglaublich old-fashioned, was ich mache, weil ich nach Normen frage und das ist auch in der Techniksoziologie, fragt man ja nach allem Möglichen, aber nach Normen eigentlich gar nicht, noch nicht mal mehr so richtig nach technischen Normen, das hat man früher mal gemacht, als jan äh, Jorges Jörges noch äh, unter uns, also unter den Techniksoziologen aktiv weilte, äh, aber das ist dann vollkommen aus der Mode gekommen. Es wird immer noch zwischendurch mal gesagt, dass man das tun sollte, äh, aber es wird, also außer wie in Oldenburg, macht das eigentlich kaum jemand. Und dann ist das Nächste, dass, äh, das, was ich hier vortrage, entstammt den Diskussionen äh, einer Viererbande, äh, und ist ähm, also äh, Johanna Fröhlich, die auch das Mikrofon hier verteilt und Katharina Block und Jonas Barth, der es verschlafen hat, sich rechtzeitig anzumelden und deswegen hier nicht mehr kommen kann und äh, also, er hat aber keinen Platz mehr gekriegt, das war, wir haben so gleiches Recht für alle äh, und nicht, ich kann selber nicht mehr entscheiden, also was jetzt auf meinem Mist oder was auf dem Mist dieser Diskussion gewachsen ist. Das hat mir nicht vorsichtshalber uns vier, also um äh, da nicht... Ähm, äh, so blöd dazustehen. Ähm, wenn man von äh, Normen der Techniksteuerung spricht, dann meistens, äh, schließt das eigentlich an etwas an, was, äh, die, was Sie auch vor, schon vorher gesagt haben, dass äh, Technik ihre Nutzung nicht determiniert, sondern dass die Nutzung den Sinn von Technik festlegt. Das heißt, die Technik, äh, und das gilt auch schon für die Technikherstellung, weil auch die Technikherstellung ja schon technisiert ist. Also ein, eine technikfreie Technikherstellung gibt es ja nicht. Und deswegen wird sowohl die Technikherstellung als auch die Nutzung gesteuert. Und zwar entweder wird sie leiblich gesteuert, die Technik, oder sie wird kommunikativ gesteuert. Also eine leibliche Techniksteuerung wäre etwa, wenn, wenn ich jetzt die, die Tasse hochhebe. Das wäre eine Form von leiblicher, also weil das, das ist ja auch Technik. es ist ein gemachtes Ding, was ich jetzt benutze und ich könnte gar nicht so trinken. Stellen Sie sich das ohne Tasse vor. <lacht> Das würde einfach, also ohne diese Technik würde das nicht so gut funktionieren. Und diese Steuerung ist normativ orientiert. Also es gibt sozusagen eine Säulennutzung einer Tasse, das heißt, ich gieße etwas rein und trinke dann daraus, ich verwende sie nicht, um potenziell unliebsamen Kommentatoren, schon vorher zu sagen, durch einen Wurf der Tasse an den Kopf, dass sie vielleicht besser nichts sagen sollten. Das wäre eine nicht normgemäße Nutzung der Technik. Insofern symbolisiert eine Technik auch immer die Art und Weise, wie sie genutzt werden sollte. Das ist das, was wir sagen, als Sollnutzung von Technik beschreiben. Wenn man jetzt die Steuerung von Technik technisiert, dann hat man eine normierte Steuerung. Das heißt, es gibt man normiert die Normen der Techniksteuerung. Da hat man eine technisch normierte Steuerung von Techniken. Und jetzt komme ich darauf, was Sie angemahnt hatten, nämlich auf die Besonderheiten algorithmischer Technik. Da gibt es Ideen dazu. Also, bisher ist das eigentlich, also, Natur ist immer alles eins, also entfaltet Wirkung. Das eine, so also ein Algorithmus entfaltet eine Wirkung, seine so Tasse, wie wir gerade gesehen haben, entfaltet eine Wirkung, sonst hätte ich nicht so schön trinken können. Also, entfaltet auch das eine Wirkung, auch ein Stuhl entfaltet eine Wirkung, man setzt sich drauf. Äh, und, also, alles entfaltet irgendwie Wirkungen, aber was ist jetzt das Besondere von algorithmischer Technik? Äh, ich glaube, dass bei algorithmischer Technik äh, der Aspekt des Ersatzes von Steuerung im Vordergrund steht. Andere Techniken steuern auch irgendwie das Verhalten, weil sie Angebote machen, wie man sie nutzt. Das ist auch irgendwie eine Art von Steuerung, aber jetzt wäre dann das Nächste, dass gesteuert wird, wie ich das steuere. Diese Technik. Das wäre algorithmische, Steuer, algorithmische Technik. Das heißt, es ist eine Steuerungstechnik, die rekursiv auf Technik bezogen ist man braucht also ein Konzept von rekursiver Technikentwicklung, um algorithmische Technik in ihrer Besonderheit begreifen zu können. Das heißt, man hat es bei algorithmischer Technik mit einer Technisierung erster Ordnung, enter ist immer also mehr als eins. Das wäre Technisierung erster Ordnung, man formt sowas und dann hat, darauf baut eine Technisierung zweiter Ordnung, dritter, vierter, fünfter, man kann das nach oben beliebig steigern, wo sich Technik auf Technik bezieht. Also rekursiv eine Technik bezieht sich auf Technik und je höher wir kommen, umso eher spielt der Aspekt der Steuerung eine Rolle. Das heißt, wir haben eine Technisierung ender die technisch normiert steuert. Das ist die Besonderheit von algorithmischer Technik. Jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt, wenn es um die Zeitdimension geht. Hintergrund dieses ganzen, der ganzen Idee ist, die Idee einer mehrdimensionalen Ordnungsbildung. Das heißt, Ordnungsbildung ist nicht, wie Soziologen vielleicht glauben mögen, eine Ordnung der Sozialdimension, sondern es ist immer auch eine Ordnung der Zeitdimension, eine Ordnung des Raumes, eine räumliche Ordnung, eine Ordnung der Sachtechnik und es ist auch immer eine symbolisch zeichenvermittelte Ordnung. Das heißt insgesamt sind das, waren es jetzt fünf? Also ich glaube ja, es sind insgesamt fünf unterschiedliche Dimensionen, die man mindestens unterscheiden muss. Vielleicht kann man auch noch mehr unterscheiden, aber mindestens diese fünf. Also Raumzeit, sozial, symbolisch, sachtechnisch. Das wären Dimensionen der Ordnungsbildung. Die müssten mit einbezogen werden, um zu einer sinnvollen Analyse von Vergesellschaftungsprozessen zu kommen. Dann fällt die Technik auch nicht einfach raus. Wir haben dann das Soziale und dann irgendwie pappen wir dann noch ein bisschen Technik dran. Sondern das ist, Wir leben im Prinzip in einem, einer Ordnung, eines Weltzugangs und um das, diese Ordnung zu rekonstruieren, zu analysieren, muss man immer diese fünf Dimensionen mindestens mit aufnehmen. Jetzt komme ich zu Zeitdimensionen, und zwar die Zeit des modernen Normverständnisses. Ich lasse jetzt offen, ob diese Aussagen über Zeit wirklich nur für die moderne, für moderne Vergesellschaftung gelten oder ob sie allgemein gelten. Das klammere ich mal aus. Ich vermute erstmal, vielleicht gilt es nur für die moderne Ordnung. Der Ausgangspunkt ist es, Normen von Erwartungen her zu begreifen, das heißt, Normen von normativen Erwartungen her zu begreifen. Eine normative Erwartung, das kennen Sie sicher alle seit Galtung, Luhmann hat das dann sehr populär gemacht, heißt, dass man etwas erwartet und wenn diese Erwartung enttäuscht wird, hält man trotzdem an der Erwartung fest. Also kontrafaktisch hält man an der Erwartung fest. Wenn ich jetzt hier die Tasse abstelle, dann erwarte ich, dass sie jetzt nicht abrutscht. Wenn sie doch abrutschen würde, wäre das eine Enttäuschung meiner Erwartung. Sie ist jetzt nicht enttäuscht worden, Gott sei Dank. Sonst hätten wir hier Scherben gehabt. Die Erwartung heißt, dass zukünftige Sachverhalte gegenwärtig präsent, also gegenwärtig sind. Was impliziert, dass die Gegenwart nie nur eine reine Gegenwart ist, sondern dass Gegenwart immer dadurch bestimmt ist, dass zukünftige Sachverhalte, nämlich das, was wir erwarten, gegenwärtig präsent ist. Das Problem ist dann, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, was wir alles erwarten weshalb Erwartungsenttäuschungen nicht im Vorhinein benannt werden können, sondern eher post hoc expliziert werden. Es ist im Vorhinein unklar, welche Erwartungen wir haben, und es ist auch unklar, wer an diesen Erwartungen festhält. Also wer die Erwartungen hat, um welche Erwartungen es sich handelt, und wer dann an diesen Erwartungen festhält, kontrafaktisch. Das wird alles erst post hoc bestimmt. Also es gibt hier im Raum vermutlich eine unglaubliche Menge an Erwartungen, von denen kaum jemand weiß, um welche es sich im Einzelnen handelt, wie viele es sind und wer sie hat. Das wird durch den Enttäuschungsfall explizit gemacht. Wenn man das versucht, ganz rein formal zu beschreiben, dann kann man diese Erwartungen als eine relativ chaotische Menge beschreiben. Relativ chaotisch ist ein Konzept von Hermann Schmitz, das aus zwei, sagen, zwei Aspekten besteht, einmal Chaotisch chaotisch heißt, dass, nicht, dass es eine Menge gibt mit von Elementen und es ist nicht entschieden, ob diese Elemente miteinander, voneinander verschieden oder miteinander identisch sind. Das heißt, man weiß dann nicht, wie viele es handelt, um, um wie viele es sich handelt, man weiß nur, dass es viele sind, es ist mehr als eins und man weiß aber nicht, um welche Elemente es sich im Einzelnen handelt. Relativ chaotisch ist eine Menge dann, wenn es für einige Elemente entschieden ist, äh, ob sie miteinander identisch oder voneinander verschieden sind. Äh, für alle anderen Elemente dieser Menge ist das jedoch nicht entschieden. Das wäre jetzt etwa der Fall, also mit, um in ein Beispiel zu bringen. Äh, ich stelle das ab, ähm, so ich, ich erwarte eigentlich, dass es nicht runterfällt, äh, fällt jetzt aber runter und jetzt weiß ich, dass ich erwartet habe, dass das hier... Stehen bleibt. Und äh, Anna weiß auch, dass sie erwartet hat, dass ich die Tasse so abstelle, dass ich sie nicht nass spritze. Das hätte sie vorher nie gedacht, dass sie das erwartet hat, dass ich äh, diese Tasse so abstelle, dass sie jetzt nicht nass gespritzt wird. Jetzt, ja genau, jetzt wo ich es sage, also post hoc, wo, wo, wo das Malheur passiert ist, äh, wir machen es nicht ernsthaft, also wo wir uns vorstellen, dass das Malheur passiert ist, ähm, da weißt du, dass du diese Erwartung jetzt auch gehabt hast. Also post hoc, jetzt ist aus dieser diffusen Menge von Erwartungen, aus dieser relativ chaotischen Menge von Erwartungen, ist eine Erwartung als Erwartung identifiziert worden, von der wir alle wissen, dass sie mit sich identisch ist, es ist diese Erwartung und dass sie von allen anderen Erwartungen verschieden ist. Um wie viele andere sich da behandelt und um welche Erwartungen es sich da behandelt, bleibt offen. Normen sind dann Erwartungen, die, die explizit sind, an denen festgehalten wird, die institutionalisiert sind. Das heißt, man darf auf den Konsens Dritter hoffen, wenn man an diesen Erwartungen festhält, dann sind es Normen. Das ist ähm, äh, bis jetzt noch so orthodox frühlomanianisch, ähm, also vor der Autopoiesis, also als die Menschen noch kommunizierten bei Luhmann <lacht> damals. <lacht> ähm, diese Erwartungen sind, also, also Normen sind explizierte Erwartungen, die symbolisch generalisiert dargestellt werden und sie sind dauerhaft, sie gelten also über die Zeit. Man weiß nicht genau, wie lange diese Dauer dauert. Irgendwann ist das dann oft zu Ende und die Normen gelten nicht mehr. Aber erstmal geht man davon aus, dass sie dauern. Das wäre jetzt die Zeit eines modernen Normverständnisses. Ähm, auch für Normen gilt, dass es dann im Vorhinein nicht entschieden ist, welche Erwartungsenttäuschung wie auf eine bestehende Norm bezogen werden kann. Das wird auch erst im Nachhinein festgestellt, post hoc. Diese Art, über Normen zu reflektieren, setzt voraus, dass es für individuelle Akteure, das muss ich noch hinzufügen, individuelle Akteure eine offene Zukunft gibt. Das heißt, es ist nicht vollständig expliziert, was als Fall eines typischen Ablaufs gelten wird. Also etwa, dass ich die Tasse immer so abstelle und nicht so. Also was als Fall eines typischen Ablaufs gelten wird. Es ist auch nicht so, dass, die dass wir davon ausgehen, dass die Vergangenheit zukünftige Ereignisse vollständig determiniert. Und wir gehen auch nicht davon aus, dass es eine schicksalhafte Zukunft gibt. Das sind Zeitverständnisse, die mit... Diesem Normverständnis nicht kompatibel wären. Also eine vollständige Determination auf der Grundlage dessen, was Vergangenheit ist und davon zu unterschieden, unterschieden auch eine schicksalhafte Zukunft. Davon gehen wir nicht aus. Es ist nicht vorherbestimmt, dass ich jetzt diese Tasse abstelle und dann schicksalhaft Anna ein Problem bereite, weil sie dann einen nassen Schal hat. Jetzt komme ich zu einer. Bisher habe ich gesagt, das, das Normverständnis mit Bezug auf Zeit expliziert. Im nächsten Schritt komme ich zu einer sachlichen Differenzierung des modernen Normverständnisses. Dabei unterscheide ich zwischen dem Funktionsaspekt und dem moralischen Aspekt von Normen. Man darf das nicht es gibt Funktionsnormen und es gibt moralische Normen, sondern jede Norm hat, weist einen, äh, diese beiden Aspekte auf. Das heißt, es gibt ähm, im Nachhinein eine Explikation eines typischen Ablaufs, gegen den, ein bestimmtes, äh, gegen den man verstößt, indem man sich in bestimmter Weise verhält. Also wenn, um das Beispiel mit der Tasse äh, zu nehmen, ist die, ähm, die, äh, wäre es der typische Ablauf, dass ich das, die Tasse so hinstelle, dass sie nicht runterfällt und niemanden nass spritzt. Das wäre der typisch zu erwartende Ablauf, wie man sich, wenn man einen Vortrag hält, zu verhalten hat. Und man kann jetzt, wenn man das beurteilt, mein, das, was ich getan habe, ich habe es runtergestellt, fällt runter, Anna ist nass, das darauf beziehen, dass hier der typische Ablauf verletzt worden ist. Dann, das würde vielleicht darauf hinauslaufen, dass man sich darum bemüht, die Folgen möglichst schnell zu korrigieren, also ich laufe, holen Föhn und mache das wieder trocken, dann ist alles wieder gut man kann aber auch den moralischen Aspekt in den Vordergrund stellen. Wenn der Aspekt im Vordergrund steht, dann geht es nicht darum, dass der typische Funktionsablauf verletzt ist, beziehungsweise darum geht es auch ein bisschen, aber vor allen Dingen geht es darum, jetzt jemanden dafür verantwortlich zu machen. Also die, wenn der moralische Aspekt in den Vordergrund gestellt wurde, dann würde Anna, nein, Armin ist ein Ritter, er würde sagen beschützen, so nach vorne stürmen und sagen, was hast du getan, du hast Anna nass gespritzt. Dann <lacht> dann, äh, dann, dann stünde der, der moralische Aspekt äh, die, dieses, äh, dieses Normverstoßes im Vordergrund und nicht die Verletzung also des, des typischen Ablaufs, das stünde äh, nicht äh, im Vordergrund. Das heißt, ähm, es geht beim moralischen Aspekt darum, wer ist verantwortlich und das ist ein anderer Aspekt, als dass es um den typischen Ablauf äh, geht, der durch einen Normverstoß äh, gefährdet worden ist. Jetzt kommen wir zur Technisierung. Wenn wir die Technisierung jetzt Technisierung von Normen betrachten, also es geht um die Technisierung von Steuerung, Technisierung von Steuerung heißt, dass äh, Norma, äh, normorientierte Vorgänge technisiert werden, dann kommt man zu etwas, was in der, wo, wo in, der, in, in der Rechtswissenschaft sich beginnt, ein, ein, ein, ein wundervoller Begriff durchzusetzen, nämlich der, der Begriff des Vollvollzugs der Norm. Vollvollzug der Norm heißt, dass Normen vollständig expliziert sind, das heißt, die Menge der zukünftigen Sachverhalte werden dann als, sind diskrete Mengen, es, gibt, es sind keine chaotischen Mengen mehr, sondern es sind diskrete Mengen, welche Sachverhalte als Verletzung der Norm gelten, sind definiert und ein Mechanismus verhindert, dass der explizierte typische Ablauf nicht eingehalten wird. Das heißt, man kann dann gegen die in dieser Weise technisierte Norm gar nicht mehr verstoßen. Das ist der Vollvollzug. Ein Beispiel für ein Upload-Filter, Sie versuchen, sagen, auf eine Plattform etwas hochzuladen und dann, wenn das gegen die Kriterien, die Kriterien verletzt, die in, in, dem Filter, in dem Filter festgelegt sind, dann können Sie das gar nicht hochladen. Sie würden gerne gegen die Norm verstoßen, also etwa, dass man aufmerksam zuhört, Sie würden gerne gegen die Norm verstoßen, können aber gar nicht, weil, der, weil die, die Technik das verhindert. Wenn das so ist, also wenn ein Vollvollzug von, von Normen gegeben ist, dann wird aus dem typischen Ablauf, der in der Norm sozusagen beschrieben ist, wird ein unvermeidlicher Ablauf, denn Sie können gegen die Norm gar nicht mehr verstoßen. Der moralische Aspekt wird irrelevant, denn egal, ob Sie gegen die Norm verstoßen wollen oder nicht, Sie können es gar nicht, der Vollzug geht einfach weiter, also es ist ein, ein unvermeidlicher Ablauf. Damit werden Normen zu Beschreibungen faktischer Abläufe. Ähm, das ist ein Aspekt, der in der ganzen Debatte um eine ethische KI mehr oder weniger nicht berücksichtigt wird. Also ethische KI heißt eigentlich, Normen in einen Vollvollzug zu bringen. Also sie gerade nicht mehr sagen zu Normen zu machen, gegen die man auch verstoßen kann, weswegen also in der Rechtsdebatte jetzt äh, diskutiert wird, also weil die Juristen, die haben so ein Fabel für das freie Individuum. Und deswegen diskutieren sie jetzt ernsthaft, ob es nicht ein Recht auf Rechtsverstoß geben sollte. <lacht> weil man nur dann noch gegen Normen überhaupt verstoßen kann und nur dann kann man Leute moralisch dafür haftbar machen. Also weil das, ist, das sind einfach Moralisten, die, die, die, die, die Rechtswissenschaftler. also die, die, die lieben das, Leute so verantwortlich zu machen. Ähm, jetzt ist die Frage, was... Äh, dann aus der, aus, aus der Zeitstruktur von Normen wird. Also man hat, äh, weil Normen sind bezogen auf Erwartungen. Erwartungen heißt, dass eine Zukunft gegenwärtig ist, dass die Gegenwart immer auch durch eine Zukunft bestimmt wird. Es gibt also keine reine Gegenwart, die unter, als unterschieden von der Zukunft gelten kann, weil die Zukunft, insofern sie steuernd relevant ist, im Sinne von Erwartungen, immer auch gegenwärtig ist. Das heißt, die Gegenwart ist Zukunft und die Zukunft ist immer Gegenwart, insofern, die, insofern es in Erwartungen steuernd relevant ist. Es gibt vielleicht Gegenwarten ohne Zukunft, aber es gibt nicht eine von der Gegenwart unterschiedene Zukunft. Also eine Gegenwart ohne Zukunft wäre, stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf dem Zahnarztstuhl und haben keine Betäubung und der Zahnarzt bohrt auf dem trigeminus -Nerv herum. Dann hat man eine Gegenwart ohne Zukunft, man stellt sich gar nichts mehr vor, was, man jetzt, gleich, also was jetzt gleich kommt, sondern man sehnt sich also vielleicht noch danach, dass es aufhören würde, aber man kommt ja nicht weg, weil man vielleicht festgeschnallt ist auf dem Zahnarztstuhl. Also in Erwartung dessen, was kommt. Also in Erwartung dessen, was, weil man weiß ja, dass man gleich weglaufen würde und deswegen schneidet man sich lieber fest und dann sitzt man da und hat eine reine Gegenwart ohne Zukunft. Das, das ist anders, wenn Sie den Vollvollzug betrachten. Da hat man keine Gegenwart, die zugleich auch immer Zukunft ist oder die Zukünftigkeit gegenwärtig hat, sondern man hat vorher-nachher-Differenzen. Zu einem Vorherzeitpunkt gibt es von diesem Vorherzeitpunkt unterschiedliche Nachherzeitpunkte. Aus der Zukunft wird in diesem Modell dann ein kalkulierter Nachherzeitpunkt. Das heißt also, der Nachherzeitpunkt ist, wie sieht die Plattform aus, wenn dort nur Dateien hochgeladen werden können, die nicht gegen den Upload-Filter verstoßen. Und der dann funktioniert der Upload-Filter und äh, man kann am Nachherzeitpunkt dann feststellen, wenn man eine rekursive Kontrollschleife einbaut, richtig, es gibt immer noch keine, Date also keine Dateien, die, die nicht hochgeladen hätten werden sollen. Also man hat Vorherzeitpunkte und Nachherzeitpunkte. Man hat aber keine Gegenwart mehr. Und der Vorherzeitpunkt bestimmt das, was am Nachherzeitpunkt passiert. Jetzt kann man sich fragen, wenn äh, solche Modelle funktionieren. Äh, wo bleibt dann der Ort oder die Bedeutung von Erwartungen und Normen? Man, kann, äh, man kann, muss erstmal festhalten, faktische Abläufe können gelegentlich fehlerhaft sein. Also je mehr auf diese Weise steuernd, äh, also technisch gesteuert wird, äh, umso eher ist es auch wahrscheinlicher, dass irgendwann Fehler passieren. Vor allen Dingen, wenn die Technik auch noch Variationen einbaut. Für sowas kann man dann technisch rekursive Kontrollschleifen entwickeln. Das heißt, bei Erreichen des Nachherzeitpunkts findet immer ein technisch strukturierter Abgleich statt, wo der vorher kalkulierte Nachherzeitpunkt mit dem erreichten Nachherzeitpunkt abgeglichen wird. So funktionieren also viele Steuerungstechnologien. Man kann auch mehrere. Äh, solche, solche rekursiven Kontrollschleifen dann einbauen, dann kann es sein, dass man in dieser ganzen Technologie noch den Menschen in der Schleife hält. Human in the Loop. Das ist dann immer irgendwie ganz wichtig, dass der dass Human in the Loop ist. Äh, und äh, wenn der Mensch mit dabei ist, dann kommt automatisch immer dieser Aspekt des normativen Erwartens wieder mit rein. Das kann man dann nach Funktionsaspekt und moralischem Aspekt differenzieren, bezogen auf den moralischen Aspekt gibt es einen weiteren wundervollen juristischen Begriff, nämlich den Begriff des Haftungsknechts. Der Haftungsknecht, das ist der, der verantwortlich gemacht wird, obwohl vorher alles technisch passiert ist. Das ist wieder der Fahrer im autonomen Fahrzeug. Das ist der Haftungsknecht des Weiterbestehens der Autoindustrie. Denn das soll so funktionieren, das funktioniert alles automatisch und wenn irgendwie ein Problem passiert, soll sich der Automatismus dann irgendwie von allein abschalten und jetzt du, das kommt blinkt auf, so in deinem SUV blinkt es dann auch so, Andrea, jetzt du, also Andrea, bitte übernehmen Sie und dann guckt Andrea, wacht aus der Lektüre ihres Buches auf und äh, guckt sich um und sagt, wie, jetzt ich und bums Und dann bist du haftbar. Das ist mit Haftungsknecht gemeint. Das heißt, der, das läuft auf etwas hinaus, was man die Fiktionalisierung moralischen Erwartens nennen kann. Also es gibt eine... Und das Merkwürdige daran ist, das Recht arbeitet ganz viel mit Fiktion. Aber jetzt wird im Recht thematisiert, dass mit einer Fiktion gearbeitet wird und dass es vielleicht gar nicht mehr sinnvoll ist, mit dieser Fiktion zu arbeiten. Das heißt, man wird die, die, die eigene Fiktionalität des moralischen Erwartens wird im Recht selber thematisiert. Und dann kann man sich fragen, was hat das für Konsequenzen? Und das wäre jetzt im Prinzip, äh, nicht im Prinzip, das ist das Projekt, sagen, an dem wir in Oldenburg gerade arbeiten, ähm, diese Frage äh, des, der Bedeutung des moralischen Erwartens äh, zu analysieren unter unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen äh, und die Frage zu stellen, was es für die Gesellschaft heißt, wenn das moralische Erwarten vollständig, nicht vollständig, aber mehr oder weniger vielleicht fiktionalisiert wird, welche Konsequenzen hat das, in was für einer Gesellschaft leben wir dann, brauchen wir dann vielleicht noch, brauchen wir dann überhaupt noch Individuen? Denn Individuen sind wichtig als individuell verantwortlich zu machende Adressier, Adressen für, für, für, für, für Verantwortungszuschreibungen. Brauchen wir Individuen überhaupt noch, wenn wir das überhaupt gar nicht mehr brauchen? Oder fühlen wir uns nicht vielleicht viel besser, wenn wir diesen ganzen, ganzen Ärger mit der Moral und dem Verantwortlichsein einfach vollkommen loswerden würden und es nur noch darum gehen würde, dass wir uns wohlfühlen, dass es praktisch ist, dass es, dass es technisch funktioniert, dass es schön ist und dann ist alles gut und dann kann ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Vielen Dank. Hat sich gleich mal wieder jemand gemeldet? Ich sitze sitz so günstig, ja. Ja, vielen Dank. Ich, ähm, das ja finde ich sehr interessant. Ich habe eine Frage zu, ähm, ob man die Erwartungen nicht umgekehrt jetzt auch auf beiden Seiten wieder konzeptualisieren müsste. Das haben Sie jetzt faktisch tatsächlich nur wieder auf der Seite des menschlichen Individuums gemacht. Das war jetzt die Diskussion, die wir vorher hatten, auch die Frage, ob das reicht. Jetzt könnte man ja gerade am Beispiel des autonomen Fahren noch nochmal ein anderes Szenario sich vorstellen, denn das ist ja tatsächlich derzeit nicht so, dass es autonom ist. Tatsächlich sind das ja Assistenzsysteme und die Erwartung, das kann man als Erwartung beschreiben, die Erwartung des Fahrzeugs ist eigentlich, dass wir, wie Sie das angedeutet haben, dass die Fahrerin eigentlich die ganze Zeit aufmerksam ist. Nicht also da gibt es dann diese bestimmten, nicht das Auto, hat sozusagen eigentlich eine doppelte Umwelt. Einerseits hat das Auto die Umwelt, eben die natürliche Umwelt zu beobachten, zu erkennen, ist das eine Frau mit Kind, ist da eine Straße, ist da eine Kreuzung. Und auf der anderen Seite ist die Fahrerin bzw. der Fahrer selbst Umwelt, weil nämlich das Fahrzeug die ganze Zeit irgendwie aufpassen muss, ist der Fahrer eigentlich wach? Nicht? Also ist er ist der aufmerksam. Passt er auf? Und wenn nicht, dann gibt es eben die Warnsignale. Wenn ich die Hände vom Lenkrad nehme, dann gibt es eben eine bestimmte, wird ja sozusagen der Fahrer oder die Fahrerin wieder aktiviert. Das heißt, um das jetzt zusammenzufassen, die Erwartung könnte man ja eigentlich, wenn man das jetzt über digitale Systeme spricht, auf beiden Seiten konstruieren. Einerseits gibt es sozusagen natürlich die Erwartung von menschlichen Akteuren und das ist speziell, so wie Sie das dargestellt haben, weil natürlich politische Systeme nicht mit verteilter Handlungsträgerschaft operieren können. Die müssen Verantwortung auf Menschen zuweisen. Auf einer technischen Ebene ist es natürlich so, dass offensichtlich die algorithmischen digitalen Systeme selbst mit Erwartungen und Erwartungserwartungen operieren. Ähm, da würde ich sagen, äh das kann man nur dann sagen, wenn man die Zeitstruktur des Erwartens außer Acht ist. Deswegen bin ich da so ausführlich darauf eingegangen. Es gibt in der also das, was da passiert auf Seiten der Technik, ist das, was in der, in der Robotik als expected perception bezeichnet wird. Und das sind kalkulierte Nachherzeitpunkte, die, die mit Vorherzeitpunkten relationiert werden. Und die Relation von, von Vorher- und Nachher-Zeitpunkten und die spezifischen Relationen äh, von äh, die Erwartungen kennzeichnen, die Gegenwart und Zukunft, die in Bezug von Gegenwart und Zukunft beinhalten, äh, das muss man voneinander unterscheiden. Wenn man äh, sich mit der Metapher, da ist irgendwas, das kommt später, äh, und da ist dann... Äh, und das machen die Menschen so, da kommt was später, und, und das machen auch die, die Maschinen so, da kommt was später, wenn man, sich, wenn man auf dieser Differenzierungsebene bleibt, dann kann man das gleichsetzen. Ich würde gar nicht sagen, dass es irgendwie was Besseres oder was Schlechteres ist, ich würde einfach nur sagen, es funktioniert anders. Erwartet, das ist die, man muss hier zeittheoretisch präzise sein. Zeittheoretisch äh, ist, de, de, würde man Erwartungen darüber definieren, dass über die Gegenwärtigkeit von Zukunft und nicht über kalkulierte Nachherzeitpunkte zu einem Vorherzeitpunkt und wo man beliebige äh, rekursive Kontrollschleifen einbauen kann. Das hat nichts mit Erwartungen zu tun, weil Erwartungen zeittheoretisch anders definiert sind. Jetzt kann man sagen, die zeittheoretische Definition passt mir nicht. Ich nehme eine andere zeittheoretische Definition. Von, von Erwartungen. Dann kommt man vielleicht zu einem Erwartungsverständnis, wo man sagen kann, die Maschinen erwarten auch. Aber trotzdem würde man immer noch zeittheoretisch auf diese, auf diese Differenzen achten müssen. Und das hat mit, mit Anthropomorphismus gar nichts zu tun. Das ist einfach die unterschiedliche logische Struktur, auf die es dabei ankommt. Und ich glaube, dass die Techniksoziologie bislang konzeptuell unterkomplex ist, sodass also sie solche Differenzen überhaupt gar nicht in den Blick nehmen kann, sondern sich mit Metaphorisierungen begnügt und sagt, da kommt irgendwas später und jetzt ist auch irgendwas und das machen doch alle. Ja, ähm, ganz kurz zum Haftungsknecht. Ähm, wie würde sich denn die Situation ändern, wenn... Ähm, das Recht sich tatsächlich dazu durchringen würde, so wie eine elektronische Person anzunehmen. Ähm, äh, was ja diskutiert wird, wenn auch ähm, eigentlich abgelehnt wird, also wirklich die Verantwortung auf die Maschine ähm, zuzurechnen. Das würde heißen, dass man den Funktionsaspekt in den Vordergrund stellt, weil äh, also der, der, äh, die ähm, äh, elektronische Person... Ähm, ist, ist eine Form von Personalität, die nur für den Schadensausgleich zuständig ist. Und da ist man bei, ein, das wäre genau dasselbe, wie wenn ich den, den, den Föhn holen würde, also um, um den Schal von Anna wieder trocken zu machen, dann ist auch ein Schadensausgleich geleistet. In, in analoger Weise würde auch eine, eine elektronische Person dann einen Haftungsausgleich machen. Da würde dann ähm, äh, würde indivi würde das, die individuell moralisch verantwortliche Person, würde auch irrelevant sein, denn es geht nur darum, ein äh, äh, Zurechnungsadressen, nein, ähm, äh, äh, Verantwortlichkeiten für den Schadensausgleich herzustellen. Aber es geht nicht darum, Verantwortung für die Tat unabhängig vom Schadensausgleich zu übernehmen. Das heißt, es wäre eine Reduktion auf den Funktionsaspekt, wenn überhaupt. Also es wäre eine Reduktion auf den Funktionsaspekt und da können, kann die elektronische Person einspringen, wenn es um die Reduktion auf, um, um, auf den Funktionsaspekt geht. Und da ist es dann noch interessant, dass für, für solche Probleme in Europa, also wir haben einen, diesen, einen Kulturvergleich gemacht über die Entwicklung von solchen Technologien in Europa und in Japan. In Europa kommt es dann zur Entwicklung der, der, der elektronischen Person, also das ganz ausführlich zu diskutieren. Und in Japan wird die Technologie eher als, äh, sagen, als, ein, als ein vermittelndes Medium zwischen den Menschen damit, die sich gut fühlen, begriffen. Und, äh, dann, äh, und es kommt darauf an, dass es dass immer eine, äh, äh, sagen, eine gute Atmosphäre ist. Und die Maschinen sollten dann lernen, so etwas lernen, wie die, wie die Luft, Luft sehen und die Luft spüren, äh, um sagen, die, die Atmosphäre in der Situation am besten so harmonisch zu halten. Und dann werden im Endeffekt aber die menschlichen Nutzer, wenn es dann doch zu Problemen kommt, werden dann die menschlichen Nutzer dann dafür verantwortlich gemacht. So, das wäre der Weg, den in Japan beschritten wird. Kommt man auch ohne die individuelle Person aus. Das ist ganz schön. Kann ich vielleicht anknüpfen? Der Verantwortungsbegriff, der ist ja eigentlich in den 70er, 80er Jahren erst prominent geworden, ne, zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich nicht mehr funktioniert. Ne? Also Verantwortung heißt, da ist ein Problem, ein Schaden und eine Person und die Person hat als Subjekt diesen Schaden kausal verursacht. Und als dieser Begriff prominent wird in den 70er, 80er Jahren, funktioniert eigentlich ja genau das nicht mehr, wegen Arbeitsteilung, wegen Technik, wegen Komplexität und so weiter. So, und du machst jetzt ja eigentlich ähm, den Vorschlag, die Konsequenz daraus zu ziehen. Frieda Vogelmann hat ja geschrieben, wir sind hier im Bann der Verantwortung, in dem Maße, in dem unsere Handlungs-, unsere Wirkmächtigkeit geringer wird, also wir eigentlich immer weniger bewirken können, desto moralischer wird der Diskurs. Also Das kann man an dieser Flugscham eigentlich ganz gut sehen. Der Effekt wäre minimal, ob man nur fliegt oder nicht, aber umso moralischer wird der Diskurs. Und du würdest ja jetzt vorschlagen, wir lassen das einfach mit der Moralisierung, das ist eher fiktional. Wir konzentrieren uns darauf, jetzt mal die Verhältnisse als solche anzuerkennen, wie sie sind. Ich würde mich fragen, also wenn man das beobachten kann, dass dieser Verantwortungsbegriff und auch so eine zunehmende Moralisierung ähm, gerade in dem Moment aufkommt, wo es eigentlich nicht mehr funktioniert und auch je weniger es funktioniert, desto mehr moralisiert wird. Kann das denn dann klappen? Also ich finde das eigentlich, also ich finde das nicht nur eigentlich, dass man sozusagen call the spade a spade, mäßig auf die Moralisierung verzichtet. Meine Vermutung wäre nur, das wird nicht funktionieren, sondern man hält sich an dieser Fiktionalisierung fest, weil man sonst eingestehen müsste, dass das halt mit Demokratie, Marktwirtschaft, Handlungsfähigkeit, Subjektivität und so weiter alles nicht mehr funktioniert. Ähm, da wäre, äh, das ist eine Hypothese, die ich gerne verfolgen würde, äh, dass. Äh, Je mehr ähm, äh, Technisierung, äh, Steuerung, automatisiert, äh, ähm, je mehr wird gesellschaftliches Funktionieren insgesamt technisch normiert, gesteuert, äh, und dann gibt es die Notwendigkeit, äh, so fiktionale Moralisierungen zu schaffen, die aber von dem Problem ablenken, wie die Technik gebaut ist. Und dort werden, gibt es dann eher diejenigen, die äh, sich vielleicht noch äh, moralisch gegenseitig verantwortlich machen könnten äh, dafür, wie sie die Technik konstruieren. Von diesen gesellschaftlich strukturellen Problemen wird durch Moralisierung abgelenkt. Das heißt, Moralisierung ist im Prinzip eine Form zur Beschäftigung zur Aufmerksamkeitsabsorption, um von gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen abzulenken. Das wäre die, die, die, die, die, die Hypothese, die man verfolgen könnte. Also auch die MeToo-Debatte ist eine... Da, da, da wird eine Sau durchs Dorf getrieben. Es werden auch ein paar, sagen, medial wenigstens geschlachtet. Aber von gesellschaftlich relevanten Verteilungsproblemen, von gesellschaftlich relevanten Machtproblemen lenkt das ab, absorbiert aber wundervoll Aufmerksamkeit und verhindert vielleicht die Entstehung wichtiger sozialer Bewegungen, die sich gegen Herrschaft richten. Ja, okay, danke schön. ja vielen Dank. Ganz, ganz interessant. Muss ich auch noch mehr darüber nachdenken, diese Geschichte mit der äh, Norm als stabilisierte Erwartung und dann natürlich äh, die Frage nach der Erwartungsverletzung. Gesagt wurde ja auch, die Techniksoziologie sei so undifferenziert, das bedauere ich auch öfters mal. Allerdings kommt es mir jetzt auch ein bisschen undifferenziert vor, wenn ich das mal so sagen darf, diese Mensch-Maschine-Differenz so absolut zu setzen, weil ja die überhaupt in den Systemen gar nicht mehr gegeben ist, sondern wir können ja meistens, also Ramat hat das mal nett auf den Begriff gebracht, wer handelt und was funktioniert, das können wir gar nicht mehr klar zuordnen. Und in gerade algorithmischen Systemen ist es ja ungeheuer schwer abzugrenzen, was ist jetzt das Skript, was ist, wer handelt an welcher Stelle, welche Rolle haben die, die nur als Konsumenten wahrgenommen werden, die ja automatisch natürlich in dem verteilten System mitspielen. Äh, es gibt im Moment einige Dissertationen, die gerade abgeschlossen sind zum autonomen Fahren, die immer wieder aufzeigen, wie viel Menschen es braucht, um ein selbstfahrendes Fahrzeug zu steuern das ja in der Regel mindestens also drei, vier sind, dass es nie nur das Fahrzeug und die Steuerung gibt, sondern immer übergelagerte Systeme, mhm. selbst die Ethikkommission unter so scharfsinnigen Denkern wie Depp Dobrindt kam zu dem Ergebnis, mhm. dass es offensichtlich nicht nur eine Handlungsebene gibt, sondern ganz verschiedene und wie die vernetzt sind. Und deswegen mein Eindruck ist, das werde ich auch morgen zur Diskussion stellen, dass diese Technisierung von Normen die Vorderbühne ist und dass wir eher im Moment noch allzu sehr auf den Leim gehen und eigentlich viel stärker gucken müssen auf genau das, wie durch diese Technisierung auf der Hinterbühne eigentlich alte bekannte Akteursverhältnisse stabilisiert werden. Also und deswegen würde ich auch fragen, was bedeutet es tatsächlich, wenn eine Erwartung nicht eintritt, weil wir haben ja jede Menge, gerade algorithmische Technologien, die regelmäßig die Erwartung verletzen und jeder weiß das und, und manchmal wird das thematisiert und manchmal wird thematisiert, wenn sie erwartungsgemäß funktionieren, aber auch das lässt sich gar nicht scharf trennen. Ähm, äh, also, ja, ähm, äh, mir ging es hier erst einmal darum, den Normbegriff zu differenzieren, also zwischen, zwischen dem Funktionsaspekt und dem moralischen Aspekt bei Normen zu unterscheiden. Das ist etwas, was es bisher, soweit ich über das überblickt habe, im soziologischen Normbegriff noch nicht gibt. Es gibt allerlei Differenzierungen, aber diese Differenzierung gibt es noch nicht. Äh, und das war jetzt erstmal so das, worum es geht. Und dann gebe ich gerne zu, genauso wie es rekursive Kontrollschleifen gibt, dass wenn man empirische Phänomene analysiert, dass das ein Handeln ist in soziotechnischen Konstellationen die äh, auch immer dann auch organisatorisch, dann auch so rekursiv aufeinander äh, bezogen sind. Äh, das würde ich so sofort konzidieren. Ich meine, da würde ich eher sagen, da, äh, auch da äh, es ist Werner Rahmert Unterkomplex, äh, weil er nämlich äh, nur den Handlungsbegriff hat und nicht sieht, dass Kommunikation relevant ist dabei und dass äh, es nicht darauf ankommt, ob Maschinen äh, handeln, sondern ob, ob Maschinen mit kommunizieren. Und dann zu schauen, was das heißt. Und diesen Aspekt, der kommt in der Theorie des verteilten Handelns nicht vor, der kommt in der aktuellen Netzwerktheorie nicht vor. Und das, was ich jetzt vorgeschlagen habe, oder an den Technikbegriff, an den ich angeknüpft habe, das wäre einer, der nicht nur Technik als Körperersatz begreift, was immer der Fall ist, wenn man Technik handlungstheoretisch nimmt, sind vor allen Dingen Technik auch als Ersatz von kommunikativ-institutioneller Steuerung, Steuerung mit erfasst? Und diesen Doppelaspekt, Körperersatz und, und, und Kommunikationsersatz, macht erst einen gescheiten Technikbegriff aus, der es erlaubt, algorithmische Technik mit einzubeziehen. Und das würde dann zu einem anderen Blick auf soziotechnische Konstellationen führen, wo man genau das wieder stärker mit in, in, in, den, in den Vordergrund rücken müsste und um eine Analyse dann durchzuführen müsste man dann fragen, wenn man Entwicklungen, die die Wirtschaft stark wirtschaftlich getrieben sind, wie, wie wird das von von, von Technikentwicklung durch Gewinnerwartungen getrieben, wenn man zu, zu wirtschaftlich politischen Konstellationen kommt, wie wird, wie wird da Machterhalt erhalten? Und, und, und, und Gewinnorientierung, wie, wie, wie wird das miteinander vermittelt? Ähm, welchen, welchen Streit und um welche Sachpositionen gibt es da? Äh, welche konkreten Besitzangebote äh, werden in der, in, in der wirtschaftlichen Technikentwicklung gemacht und so weiter? Da würde ich, bin ich ganz bei Ihnen, das müsste man, da hätte ich einige Differenzierungsvorschläge, also wenn man sich auf die Ebene ging, hätte ich sofort einige Differenzierungsvorschläge, äh, wo, durch die man die Debatte da bereichern könnte. Okay, wir haben jetzt noch äh, sechs, nee, fünf Leute auf der, auf der Redeliste. Erst der junge Mann auf der Couch, äh, dann Himmer, äh, Martina Franzen, Christoph Kappes und am Ende Amin ähm, Vielleicht alle ein bisschen kürzer raffen, fassen. Genau. Danke. Äh, ja, vielen Dank für den Vortrag. Ähm, als jemand, der bei, tatsächlich bei Werner Ramat studiert hat, muss ich vielleicht hm. einen ganz kleinen Lanze für ihn brechen, dass. Ähm, das vielleicht mit dem Handlungsbegriff zu stimmen mag, allerdings eher auch die Idee vom Vollvonzug von Normen äh, steckt bei ihm im Technisierungsbegriff teilweise in, und in den Unterkonzepten Schematisierung und Fixierung der Kopplung teilweise auch schon mit drin. Also so etwas Ähnliches, was Sie gemacht haben, aber ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ähm, aber meine Frage oder meine beiden Fragen gehen eigentlich ein bisschen äh, gehen eigentlich in eine, ein bisschen eine andere Richtung nämlich äh, die Idee, Sie sprechen hier von Normen und von Normen, die auf Techniken bezogen sind, beziehungsweise technische Normen. Und ich habe aber bei äh, dem, was Sie im Vortrag äh, ausgeführt haben, äh, ganz häufig eher an Standards oder Standardisierung gedacht. Also da war meine erste Frage, inwiefern Standardisierung vielleicht hier ein passender Begriff wäre. Und da hängt nämlich dann auch meine zweite Frage dran. Denn wenn man sozusagen die, diesen Vollverzug von Normen als eine Art Standardisierung und Nivellierung von äh, äh, Unterschieden von verschiedenen Abläufen betrachten würde, wäre, dass er sozusagen eine Aussage, dass Algorithmen eine Standardisierung darstellen, was, ein, äh, was zum Beispiel eine schöne äh, Parallele zum Fließband im Faudismus und die Standardisierung von Massenprodukten und so weiter wäre. Aber andererseits, ist dann, das ist jetzt die zweite Frage, ich mich frage, wenn es sozusagen einen äh, Standardisierungseffekt gibt, gäbe es nicht vielleicht auch eine Technisierung der Abweichung von der Standardisierung? Denn was man bei Algorithmen, was ich so als empirischen Fall bei Algorithmen da häufig sehe, ist die Person, äh, personalisierte äh, Algorithmen, also die Google-Suche, die personalisierte Suchergebnisse gibt. Facebook gibt mir personalisiert einen Newsfeed raus und äh, Chris Anderson hat es ja auch schon mal ausgeführt, dass irgendwie Nischenmärkte durch Suchalgorithmen ganz groß werden, weil jetzt äh, alles personalisiert werden kann auf den individuellen Geschmack mit Empfehlungs- und Suchalgorithmen. Das sind dann zwar auch wieder irgendwie äh, sozusagen Erwartungen, die dann eben in der Vielzahl erzeugt werden, allerdings durch diese hohe Vielzahl auch wieder eine gewisse Form von Entstandardisierung darstellen könnten. Ich, da würde ich ja sagen, dass Standardisierung feinkörniger wird, also weil das ist sozusagen, das, es wird ja ein, ein gewisses Wissen über Sie. Äh, äh, Sie werden als ein bestimmtes Muster identifizierbar, das vielleicht von anderen Mustern in gewisser Weise abweicht, also da wäre ich dann... Ähm, müsste man die These mit, mit, mit den Mustern vielleicht etwas differenzieren, dass es nämlich Individualmuster gibt, die auch zu, zu erkennen sind und die man dann auch gut zuschreiben kann. Und dann kriegen Sie halt das persönliche Suchergebnis geliefert. Aber auch nur, weil Sie als Muster erkennbar sind. Immer wieder. Sagen, das wäre im Prinzip das, dass Sie sich musterhaft selbst darstellen für den Algorithmus. Ich mal zu, Okay. So, dann, dann optimieren wir jetzt ein bisschen für, den, für das Wegeverhalten des Mikrofons. Äh, als erstes Martina Franzen, dann Christoph Kappes, Armin Nassi und am Ende Himmer Schäfer. Danke. Ja, vielen Dank für den wirklich stimulierenden Vortrag und ich habe ähm, ja, ähm, den Vollvollzug, also ähm, tatsächlich im ähm, Blick genommen noch nie etwas ähm, tatsächlich auf oder von dem Recht auf Rechtsverstoß hm. gehört und finde das also hochgradig Spannend, ähm, wenn man ähm, jetzt ähm, das in der zeitlichen Dimension ähm, betrachtet, ähm, dann bedeutet das ja eben auf die Zukunft gerichtet, eigentlich das, was ähm, im Minority Report als hm. Predictive Policing hm. ähm, ja schon vorweggenommen hm. worden ist. Ähm, aber was heißt es eigentlich dann, ähm, wenn ich jetzt von meinem Vortrag ausgehe? Für ja, die Evolution also des Rechts ähm, oder der Gesellschaft wenn wir ähm, tatsächlich eben von Vollvollzug ähm, ausgehen und eben der Zufall entweder als moralische ähm, Erwartung oder moralische Norm jetzt doch noch mit eingeführt wird oder eben Zufall dann keine Rolle mehr spielt, weil Technik, technisch das de determiniert ist, was dann eigentlich noch ähm, Handlungsmöglichkeiten ähm, sind? Also, wie also, hängt ich, das eine mit ich, dem anderen zusammen? Also, ich, ähm, das ist die Frage, wie, äh, äh, wie begreift man, dass dann fehlerhafte Prognosen vorkommen? also sozusagen die rekursive Kontrollschleife ergibt, äh, das, was am Nachherzeiten passiert sein sollte, äh, prognostiziert war, passiert, da tritt dann nicht ein. Und dann ist die Frage, wie man das konzeptualisiert legt man ein Individuum zugrunde, das frei war, sich zu entscheiden, dann könnte man das moralisch verantwortlich machen, oder sagt man einfach, man hat noch nicht genug Wissen, und die Konsequenz ist, es gibt Fehler, die man durch mehr Wissen bereinigen kann. Und dann kann man aufs Individuum verzichten. Eins von beiden, es gibt, das wäre die Entwicklungsmöglichkeit. Und nur, da, nur weil Fehler vorkommen, brauchen wir kein Individuum. Also, Fehler werden immer vorkommen. Das, das können die Algorithmen noch feststellen, aber dafür brauchen wir dann kein Individuum. Also eine Frage und vielleicht noch eine Anmerkung, wenn es erlaubt ist. Sie sprechen davon, dass Recht fingiere moralische Erwartungen. Das war ja das Beispiel mit Frau Maurer, die jetzt quasi die Verantwortung übergeben bekommt, sich erschreckt und dann das Unglück passiert. Ich Von meinem Hintergrund würde ich da nicht von fingieren sprechen. Das hört sich, ich verstehe gar nicht, wie Sie, wie, wie Sie auf die Idee kommen, weil ich für mich wäre das eher ähm, nicht die Erwartung von Individuen, sondern eine soziale Erwartung, die hier in Recht sich quasi formuliert und deswegen nicht fingiert ist, sondern überhaupt erst erzeugt wird und damit auch auf die Rolle wirkt. Also im nächsten Schritt würde Frau Maurer vielleicht spätestens beim nächsten Mal ein bisschen eher gucken, ob da ein Licht anfängt zu leuchten. Also im Grunde erzeugt Recht doch erst die Rolle, die dann die Verantwortung sozusagen trägt. Ja, danke für die, für die, für die Präzisierung. Ja. Genau das war gemeint. Also dass das Recht, das Recht braucht... Sagen, ein moralisch verantwortliches Individuum. Und das wird durch das Funktionieren des Rechts auch erzeugt. Und die Frage ist, ob wir äh, Fehlerverarbeitung zukünftig so abwickeln können, dass wir diese Art von, von moralischer Adressierung gar nicht mehr brauchen. Ja, aber da, da ist vielleicht die Anmerkung. Es ist ja im Zuge der Technisierung immer weiter ausgefeilt, diese Verantwortung, weil es gibt eben nicht nur den Handelnden. Es gibt jemanden, der für den Zustand haftet. Es gibt in der Produkthaftung den Hersteller. Es gibt in der Gefährdungshaftung den Halter. Also auch da ist ja Evolution der Verantwortung. Das wollte ich nur, weil hier zum Teil ja, andere Eindrücke erzählt. werden. Das, das würde ich alles gar nicht bestreiten. Es kommt, also bei, bei Haftungsrecht kommt weitgehend ohne moralische Verantwortung aus, weil es auf Schadensausgleich hinausläuft. Und wir haben die moralische Verantwortung bis jetzt nur, wenn es um... Menschen geht, denen unterstellt wird, dass sie auch hätten anders handeln können, denen insofern sagen, eine offene Zukunft gehabt zu haben, unterstellt wird. Und die Frage ist, wie lange brauchen wir das noch? Okay, die letzten beiden Wortbeiträge oder Fragen? Ich spiele den Traditionalisten, tatsächlich ein bisschen, geht ein bisschen in die Richtung von dem, was Christoph Kappes gesagt hat. Also das hört sich tatsächlich so an, als hättest du das ohne, du das ohne Kontakt zum Rechtssystem alles formuliert. Kann man sich ja eine moderne Gesellschaft vorstellen, die darauf verzichtet. Das wäre ja wirklich das Interessante. Ja. Und wenn wir uns das moderne Rechtssystem angucken, dann, dann ist es doch eigentlich deshalb so leistungsfähig, weil es sogar selbst persönliche Schuldfragen, also individualisierte Schuldfragen von Moralfragen geradezu abkoppelt. Also es reicht, wenn ich zu schnell gefahren bin, eine, eine Strafe zu zahlen und ich muss nicht mehr weiter moralisch damit behelligt werden. Und das, das ist doch eine spannende Frage. Meine jetzt auf deine Beispiele bezogen, man müsste doch wahrscheinlich die Frage des Betreibers, des Besitzers, des Eigentümers, des Produzenten, dessen, der die Infrastruktur bereitstellt und so weiter mit reinnehmen. Und schon habe eine unglaublich schwierige und sehr komplexe Form der Zurechnung. Und mein Vorschlag im ersten Vortrag war ja tatsächlich, sowas wie erlebende und handelnde Technik zu unterscheiden. Und da hätten wir genauso einen ähnlichen Akteur oder Entität oder Adressaten, wie wir das bei Menschen auch haben, Cordula Kopp hat gerade darauf hingewiesen, dass die Konstellationen ja unglaublich komplex sind, wem man eigentlich was zurechnet in diesen Zusammenhängen. Also das Rechtssystem löst diese Probleme eigentlich ohne, ohne dass es dich gehört haben muss. Und man, ah, es ist nein. wahrscheinlich sogar unhintergebar, dass es das tut. Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit, die Handlungsfähigkeit, um den Begriff noch mal zu nennen, darauf zu verzichten. Also ich frage mich, welche Art von Omnipotenzfantasie eigentlich dahinter steckt. Oder ist es die Idee, dass das, die, dass das sozusagen Zeichen für einen disruptiven Wandel einer Gesellschaft ist, die sagt: Wir verzichten auf ein Rechtssystem. Dann müsste es aber begründen, warum es Personen anders behandelt als andere Entitäten, die Wirkungen erzeugen. Also das ist wirklich eine, eine empirische Frage, ob sowas überhaupt denkbar ist oder ist es dann Science Fiction? Also einmal, ich, das, worum es mir primär geht, ist die, äh, die zeittheoretische Differenzierung zwischen Erwartungen und Normen, äh, im Unterschied zu vorher, zu technisch kalkulierten Vorher-Nachher-Relationen. Das ist das eine, worum es mir geht. Das, dafür wollte ich Argumente liefern. Das zweite, wofür ich Argumente liefern wollte, war, dass man den Normbegriff differenzieren muss, um, äh, und dass, dass es äh, äh, auch im Recht unterschiedliche Rechtsgebiete gibt, wo teilweise der Funktionsaspekt im Vordergrund steht, und teilweise der Moral und moralische Aspekt, das ist jetzt ähm, dessen, wo Individuen verantwortlich gemacht werden für das Tun. Ähm, immer dann, wenn es nicht um einen Ausgleich geht, also bei, den, bei ganz vielen Adressierungen, die du jetzt angesprochen hast, geht es um die Herstellung eines Ausgleichs. An diesem Punkt steht der Funktionsaspekt im Vordergrund. Äh, so um ein Beispiel zu nehmen, wenn, äh, wenn ein äh, Du... Das machst du nicht, Armin, aber stell dir vor, also, du gehst jetzt irgendwo. Du, du gehst in einen Kaufladen und klaust was. So, also du lässt es einfach, einfach so mitgehen so, und, und ich, ich, ich, stehe, also ich stehe dann zufällig daneben ähm, und dann äh, kommt der, der Kaufhausdetektiv und sagt, also bitte schön, ähm, also, Sie haben jetzt hier was mitgehen lassen. Das ist so ein armer Junge und der ist immer so Gedanken vergessen, bitte ich bezahle das jetzt so und dann ist gut. Dann habe ich sozusagen den, den typischen Ablauf wiederhergestellt hergestellt, also, ich habe das dann bezahlt. Äh, da steht der Funktionsaspekt im Vordergrund, es ist auch irrelevant, wer das dann bezahlt. Hauptsache, sagen, es ist gekauft und dann muss man bezahlen. Und wenn der Aspekt des individuell verantwortlich machen, das ist das, was ich den moralischen Aspekt bezeichne. Und diese Ethisierung des Rechts kommt mit der Einführung des Strafrechts in das Recht hinein, etwa im 13. Jahrhundert. Also da geht es nicht mehr dann um die de, dass ein Ausgleich geleistet werden muss und dass man vor allen Dingen Adressen vom, hat, also Leute hat, die wissen, dass sie jetzt jetzt bin ich dran mit Ausgleichszahlung. So, äh, sondern dass jetzt ein Individuum, jetzt du musst das bezahlen. Mit den Strafbefehl, ähm, das, das, das wäre dann, mit, mit, wo, wo, wo du dann, ähm, also wenn der erwischt wirst, kriegst du einen Strafbefehl, also ersatzweise fünf Tage Haft äh, oder so, je nachdem was du geklaut hast. Ähm, und dann ist es dem, hat das eine Ähnlichkeit mit, einem, mit dem Ausgleichsprinzip, weil es dann auch egal ist, wer das bezahlt. Also du, du, du kriegst zwar den Strafgeld, aber wenn ich das dann für dich bezahlen würde, dann wäre das auch okay. Also Hauptsache ist bezahlt. Und es gibt aber, das hat dann ein Ende, wo der Körper selbst mit einbezogen wird, das heißt, wo die staatliche Gewalt direkt auf dich zugreift und dann ins Gefängnis packt. Da könnte ich dann nicht sagen: Ach, das kann der nicht und die Gefängnisernährung, das bekommt ihm nicht und ich gehe für ihn in den Knast. So, das ginge dann nicht mehr. Also weil du moralisch dafür verantwortlich gemacht wirst. Das hat nichts mit Moralisieren zu tun, also dieser moralische Aspekt, sondern nur, dass, dass man als Individuum äh, sagen, unverzichtbar angesprochen ist und du, musst, du bist verantwortlich und das muss jetzt auch dargestellt werden, dass du verantwortlich bist dafür. Und äh, das andere, dass, dass wenn man in konkrete Situationen hineinschaut, dass es dann immer schwierig wird, was wird da jetzt wie zugerechnet, das ist geschenkt, das ist, das ist wirklich geschenkt, das war nicht der Punkt, um den es mir geht sondern um diese Differenzierung von Funktionsaspekt und moralischem Aspekt und die unterschiedlichen Zeitverhältnisse. Und ich finde es ausgesprochen ärgerlich, dass in, dass in, in, in der techniksoziologischen Debatte diese, so, so mit, mit so unpräzisen Zeitkonzepten gearbeitet wird, weshalb wegen solcher Differenzierungen wie, zu, wie die modalzeitliche Differenzierung mit Gegenwart und Zukunft einfach gleichgesetzt werden mit, mit, mit der Relationierung von, von Vorher-Nachher-Beziehungen. Das, das führt nur in die Irre und zu, äh, zu, zu Anthropomorphisierungen. Also wenn die Technik dann auch immer, das ist ja fast so, als werden wir von, von, von einem äh, Gleichheitsdiabolino geritten, der sagte, wir müssen alles gleich machen, also der Tisch ist genauso gleich wie wir, der Algorithmus ist genauso gleich wie wir und immer die, die Menschen sind so eingebildet, wollen immer alles andere ausschließen und wollen das gar nicht gelten lassen, ist ja schrecklich, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit für die Sektflasche und mich. Oh, ja. Das, die Sektflaschen kommen etwas später heute. Jetzt kommt erstmal noch die letzte Frage. Ja, vielen Dank. Es ist auch nur eine, eine kritische Rückfrage zu dieser Vorstellung des Vollvollzugs von Normen. Also ich wüsste nicht, was das sein sollte. Normen, die sich selbst regulieren. Sind Normen nicht immer in Praktiken eingebettet? Sie haben das ja aus dem Erfahrungsbegriff, äh, aus dem Erwartungsbegriff äh, heraus entwickelt. Aber wie entstehen Erwartungen? Erwartungen entstehen durch ähm, den tätigen Umgang jetzt zum Beispiel mit der Tasse, durch Anschauung, durch mediale Repräsentation äh, und so weiter. Also Normen sind eigentlich ja immer in Praktiken in Gebrauch eingebettet und daher auch in die Frage, ähm, gilt die Norm jetzt überhaupt? Also mit Baudieu könnten wir vielleicht von einem praktischen Sinn für die Geltung von Normen sprechen. Und jetzt äh, Bezug, mit Bezug auf den Upload-Filter, ähm, den Sie ja glaube ich dann als Beispiel genannt haben, müsste ja auch geklärt werden, also wann gilt der Upload-Filter, für welche Regionen gilt der Upload-Filter, für was gilt der Upload-Filter nicht. Und es wird dann zum Beispiel auch versucht werden, ähm, die Struktur der hochzuladenden äh, Dateien ein oder sowas so zu verändern, dass der Upload-Filter getäuscht werden kann und so weiter. Also es kann ja eigentlich keine vollständige Sicherung dieser Norm äh, im Gebrauch geben. Sonst, sonst wären wir irgendwie, was Wittgenstein diesen infiniten Regelregress genannt hat. Ne? Es müsste eine Regel geben äh, für die Anwendung der Regel und für diese Regel müsste es wieder eine Regel gelten. Also ich, ich kann mit diesem Begriff des Vollvollzugs äh, gar nichts anfangen. Ähm, der Vollvollzug heißt, ähm, das sind jetzt... Man kann sich jetzt fragen, ist das empirisch realisierbar? Und da würde ich sagen, das ist ein empirisches Problem. Da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Man müsste genau dann das machen, so, was Sie gesagt haben. Welche, wie ist der Algorithmus konstruiert, der die rekursiven Kontrollschleifen steuert, wie etwas hochgeladen wird? Das müsste man sich dann genau anschauen. Und ich vermute also jetzt sagen das wäre, das wäre der eine Punkt das ist ein empirisches Problem also dazu will ich gar nicht sagen ich wollte das nur als also wenn man technisch einigermaßen blöd ist, weil was, was die meisten sind, dann ist man die, diesem, sagen, der Steuerung, die, die da vorgegeben wird, einfach ausgeliefert. Dann, ich kriege die Datei gar nicht hochgeladen. Also, und also ich könnte dann nicht die Datei entsprechend verändern, sondern ich, ich bin, bin dem ausgeliefert. Wenn ich ein genügend großes Programmierwissen hätte, dann wüsste ich vielleicht eher so, was ich da, was ich da tun muss. Das andere ist mit den ähm, Erwartungen entstehen nicht durch den Gebrauch, sondern also Erwartungen ist, äh, man muss jetzt unterscheiden zwischen den konkreten Erwartungen, die, man, die ich bezogen auf die Tasse habe, das entwickelt sich natürlich im Umgang mit der Tasse, das ist selbstverständlich. Das ist ja dabei, wenn Sie das leibtheoretisch entwickeln, den Erwartungsbegriff, äh, das wäre dann die Abgrenzung so zu Luhmann, wenn Sie das leibtheoretisch entwickeln, dann ähm, äh, ist die, der konkrete die Konkretisierung, was ich erwarte, ist wird durch den Gebrauch bestimmt. Aber den Sachverhalt des Zukunftsbezuges selbst, das ist die Bedingung dafür, dass ich überhaupt konkrete Erwartungen entwickeln kann. Das ist sozusagen die konzeptuelle Prämisse, die man machen muss, um überhaupt einen, solchen konkreten, einen konkreten Umgang analysieren zu können. Und an dem Punkt würde ich sagen, ist die Praxistheorie unterkomplex, weil sie keine ausgearbeitete Zeittheorie hat sondern sie reduziert alles darauf, dass man mit den Dingen etwas tut. Ja, das stimmt. Okay, also das Genau, genau, genau. <lacht> Bevor das, ja, so, vielen Dank.